Jetzt kommt Ferch und Mr. Schweinsteiger. Hat schon über dem Hindernis zum nächsten geschaut. 30,82 Sekunden. Na... Und das ist schneller, 28,63 Sekunden. Mr. Schweizweiger, Bürokreisel! Da sitzt Marie-Janess von Heidau, die Eltern von Arma ganz, ganz toll. Das war eine starke Runde. Einmal mehr von Ava Ferch und ihrem Mr. Schweinsteiger. Die Bestzeit verkürzt sich auf 28,63 Sekunden. Und vier sind es ja jetzt noch. Die...